So, jetzt sehen wir endlich das, wozu ich einmal die Augen auf aufgehalten habe, da in der Gegend. Da ist jetzt eine Hauszeile. Da sind viele Störche. Das war jetzt ein Pieper. So, hallo meine lieben hm, heute ist freitag was haben wir denn? 16 juli ähm, ich bin mittlerweile hier in der nähe von kloster neuburg das ist nicht weit weg von wien und da bin ich gestern einmal vom neusiedlersee nachher gefahren immer euch weit das waren vielleicht 60 70 kilometer äh, damit ich dann so Machtuhr nicht mehr zu viel herumfahren haben müssen, einfach in Ruhe schlafen kann. Hier gibt es eben auch so einen, einen kostenlosen Platz für Wohnmobile äh, in diesem Ort Und da habe ich so eine App dazu, die gibt es, Park and Ride, so in die Richtung äh, heißt es, die zeigt einfach all diese Plätze an, die es so gibt, wo man eben auch nur stehen kann, es ist kein Campingplatz in dem Sinne, wo es Campingplätze gibt, wo es normale Parkplätze gibt, mit Informationen dazu. Das ist recht gut, das ist mittlerweile der zweite Platz, den ich so gefunden habe, der ist komplett kostenlos, ist neben der Bahn, man muss sich ein bisschen daran gewöhnen, dass man jetzt mal das Gefühl hat, dass einem der Zug schnell ins Auto reinfährt, aber zwischen 11 und 5 war kein Zugverkehr, das heißt, ich habe gut schlafen können, und alles war auch super, also in dem Sinne, es war ruhig, ist ruhig, ist auch eine schöne Gegend, Das ist zwar mitten im Ort und trotzdem äh, sehr, sehr ruhig hier. Ja, ich habe mich jetzt entschlossen, noch nach Wien reinzufahren, also ich wollte Wien eigentlich gestern noch so links liegen lassen, mache ich jetzt nicht, äh, ich schaue noch in ein Einkaufszentrum, vielleicht kann ich ein paar Sachen brauchen fürs Auto, äh, es sind natürlich, das ist auch das Gute an so einer, umso mehr, dass man rumfährt, umso mehr merkt man einfach auch, was gut passt und wo es einfach noch was braucht. In dem Falle habe ich jetzt einfach damit gemerkt, ich habe überhaupt keine Abdeckung äh, bei den Fenstern. Die sind zwar leicht verdunkelt, nur wenn man wo ist, wo immer ja, irgendein Licht ist, ja und oft ist halt auf Plätzen, Parkplätzen, beziehungsweise eben auch äh, auf solchen wie da, leuchtet halt mal das Licht und das ist sehr ungut, also ich möchte ein bisschen schauen, was ich eben dann brauchen könnte. Ja, schalte ich schalte da noch mal kurz um, damit so ein bisschen das Gefühl kriegt, wie es da so ausschaut. Ja, ich kann jetzt da einfach nochmal mal die Runde drehen, also das ist einfach da am Bahnhof hier in Kritzen, Kitzendorf. Ich vergessen, wie das heißt. Nach 50 Metern auf Bahnhofplatz fahren. Ja, und. Auf Bahnhofplatz fahren, denn scharf links auf Hauptstraße. Die Dame vom Roten Planer will natürlich, dass ich richtig fahre: Kitzentor, Kitzendorf, ähm, das ist Wien-Umgebung. Jetzt schauen wir dann mal zurück, wo man da stehen kann. Also, das, das sind jetzt keine wahnsinnig schönen Dinge da, das ist auch klar. Aber es ist einfach oft einmal gut, dass man wohin fährt und in Ruhe einfach schlafen kann, was zum Essen herrichten kann. Genau da bin ich gestanden. Da hinten ist die Bahn, da steht eh noch einer, ein Italiener. Und solche Sachen sind dann ja sehr oft nicht sehr, sehr. Überfüllt, ja weil halt die meisten trotzdem immer nur auf Campingplätze fahren oder viele auch diese App nicht haben. Aber jetzt fahre ich mal nach Wien rein und dann sehen wir uns später wieder. Ja, wir kommen jetzt Richtung Wien und man merkt auch in Wien gibt es mittlerweile eine Skyline, eine Pet Beachtenswerte mittlerweile, also was da auch jetzt schon langsam an Hochhäusern bzw. Türmen aufgebaut wird, ist schon auch beachtlich. Jo! Wien, die österreichische Metropole mit knapp 2 Millionen Einwohnern. Ja, ist schon. Mir gefällt das schon auch, muss ich auch sagen. Also sowas beeindruckt mich schon auch immer wieder. Uh, Nach ja. 500 Metern geradeaus auf das Lände B14. So, meine lieben Leute, ich befinde mich jetzt in der Lubau. Das ist so Dieser so Naturpark ähm, an der Donau. Soll recht schön und sehr naturbelassen sein. Ja, ich mache da jetzt einmal so eine 8-kilometer Runde und mal schauen, was es da nur zum Filmen gibt. Also bis gleich. Ja meine Lieben, die Natur kann so unglaublich unspektakulär sein. Die wirklich zumindest versuchsweise unberührte Natur, natürlich hat hier jemand das Gras gemäht, aber soweit das halt alles hier möglich ist, ist es teilweise einfach sehr, sehr unspektakulär und doch so berührend, wenn man einfach auch da ist, weil man nicht wirklich von vielen Dingen abgelenkt wird außer vom Flughafen, der in der Nähe ist, und die Flugzeuge, die man hört und teilweise auch sieht, der ist nicht mehr ganz so weit weg, ja, aber die Natur ist trotzdem da. Na naja, und da sind wir jetzt an der Donau. Oh, und ich weiß nicht, ob das in der Mitte da sozusagen das Ende von der Donauinsel ist, die ja ewig lang ist, ich weiß nicht, 20, 25, 30 Kilometer da kann man quasi auch Radl fahren, oder auf und dann hat man auch einiges zusammengebracht. Ja und da fahren wir noch so ein kleiner Weiher. Das sind so diese unspektakulären Naturschlüssel. So jetzt mit dem Wasser. Und der Lieb. das ist natur cool. <lacht> ja, die Natur ist meistens sehr unspektakulär. Und, Und manchmal ist es einfach nur praktisch, gerade mal vorhanden das ist nämlich ein bisschen der Nachteil, wenn man mit Auto unterwegs ist. Eine Wustmaschine hat Kappel und ja, jetzt hat keine Campingplätze. Ich habe natürlich schon gewandt zum Wechseln, wieso ist das nicht? Aber ich habe Lieblingsgewand. Und vielleicht ist sie einfach aufgefallen auf den Videos, aber meistens das schwarze. schwarz. Ja. Das mag ich. Das also ist einfach praktisch. Das hinten kann ich alles einschirm. Das ist ein Radtrikot. Die schwarze morgen momentan auch einfach. So, jetzt ist es wieder sauber. <lacht> ja, noch viel mehr Natur pur. Wow. So ist es, die einfachsten Dinge sind meistens oder oft oder auch. Was auch immer. einfach dicke, fette, alte Bäume. Ja, total, wunderschöner, ruhiger Platz. Ja, es gibt schon so feine, feine Plätze mit einer ganz feinen Energie. Und das spürt man sofort. Ja, meine Lieben, jetzt es gleich Kaffee in der schönen, schönen Natur. Oh, die 3G-Regel macht es möglich, also schon langsam bekam ich das Gefühl, dass das fast irgendwie schon einen Vorteil hat, weil sonst wäre ich sicher öfter mal in ein Kaffeehaus gegangen, würde jetzt in ein Kaffeehaus sitzen, wo man denkt, okay, ist auch ganz nett, ähm, nur dass man so in der Natur herumsitzt und Kaffee trinkt, das würde man sonst einfach nicht machen und ja, da rutzelt schon der Kaffee ist gleich fertig und ja hinter mir schönste landschaft man sieht es leider nicht da ist dann nur Teich und wow man muss einfach sagen hey ich bin da in der Nähe von wien das ist die lobau ja wien diese haben heute wieder doch beim durchfahren eine mega city mittlerweile ein Tower nach dem nächsten schießt da heraus dann fahrst du ein paar Kilometer raus bis in der au und das machen es natürlich ganz bewusst so dass das ganze da sehr natürlich wieder wird und das ist mehr oder weniger alles sich selbst überlassen gibt natürlich eine gastronomie da drüben ist was eine möglichkeit und ich sag's euch ehrlich ich hab kurz überlegt aber irgendwie merke ich, ich habe so einen widerwillen und ich spiele ja eh wann ich wohin und wo ich das gefühl habe ich kriege einen kaffee ohne test und dann gehe ich da hin in dem fall habe ich kaputt das gefühl wo das Licht ist, ist gerade gerade super, hilft nichts. Ja, ich bin jetzt seit vor einer Stunde in Wien, nein, eigentlich schon seit zwei Stunden von Wien, Lobau ähm, aufgebrochen, habe da so vier, fünf Stunden verbracht. In der Lobau war ein bisschen Laufen und bin so ein bisschen herumgelegen, Kaffee getrunken, Baden nicht vergessen, da ist jetzt auch sehr sehr viel Wein ins Herum und geht aber jetzt Richtung Waldviertel vom so Weinviertel ins Waldviertel.